L wie Lanolin. Lanolin ist das Wollfett vom Schaf. Lanolin benötigst du, damit du den Wollüberhosen wieder ihre tolle Eigenschaft der äh, Geruchsbindung und der super tollen Wasseraufnahme wiedergeben kannst. Lanolin bekommst du zum Beispiel bei uns im Shop. Wenn du es in der Apotheke kaufst, dann achte darauf, dass es wirklich so eine gelbliche zähe Paste ist und nicht eine weißliche Salbe.